Ja, ich sitze hier in der sabato kirche und wir haben in drei Wochen ein großes Projekt vor uns. Zum ersten Mal wird das War Requiem von Benjamin Britten in dieser Kirche hier erklingen. Ein monumentales Werk für drei ja, Orchestergruppen, könnte man sagen. Ein großer Chor, ein großes Orchester, ein Kammerorchester auf der rechten Seite mit zwei Solisten und ein Kinderchor oben an der Orgel. Also es ist fast eine opernhafte Inszenierung, dieses Werk. Und es gehört zum beeindruckendsten, was man so aus dem 20. Jahrhundert an Sakralkompositionen kennt. Das ist aus den 60er Jahren und ähm, es handelt von diesem normalen Requiem, was wir alle kennen als äh, musikalische Form. Die Texte, die tradierten Texte, lateinischen Texte, werden aber in diesem Fall kombiniert mit englischen Antikriegsgedichten. Und zwar äh, gibt es einen äh, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, Richard Owen hieß der der mit Anfang 20 leider gefallen ist, aber bis dahin den Krieg beschrieben hat in poetischer Form. Und das sind so eindrucksvolle und drastische und, und brutale Texte teilweise, aber auch persönliche Texte, die einem unglaublich unter die Haut gehen. Und diese, diese Verbindung von beidem schafft also eine, eine Gesamtinszenierung, die, die seinesgleichen sucht. Ich glaube, es gibt nichts in diesem Genre, was in dieser Form äh, nochmal da war.